dann das dann dann dann dann dann Nicole, bist du aufgeregt? Oh ja, total. Was also. machst du hier? Ich bereite mich auf meinen Pitch vor. Und? Bist du aufgeregt? <lacht> äh, bisschen Social Spot Idee. Super Helden. Und, Und? Aufgeregt? Etwas, etwas. Aber solange wir das solide rüberbringen, denke ich, dass es ganz gut abschließen können. Ja, also herzlich Willkommen zum also großen Tag. Jetzt findet der Pitch statt und wir sind sehr froh, dass Herr Mette wieder bei uns ist. Diesmal hoffen wir uns gute Ideen zum Thema Optimismus, gibt weil viele Dinge sich einfach in die richtige Richtung entwickeln, aber in den Medien geht es halt oft unter, weil wir uns auf die Katastrophen oder die Probleme konzentrieren, weil das einfach oftmals die besseren Nachrichten sind, deshalb ist es so wichtig, Optimismus oder Positiv Dinge zu zeigen und damit natürlich auch Leute zu inspirieren. Ich ist auch gerade ein Internet eigentlich intelligent Sache, aber... Und äh, es geht um einen Jungen, circa zwölf Jahre alt. Äh, den die möchte ich quasi... Wir waren ja heute hier und haben uns ähm, elf Ideen angucken dürfen und da waren wirklich viele gute drunter. Wir konnten leider nur vier nehmen, ähm, deshalb mussten wir auch ein paar harte Entscheidungen treffen. Wir hoffen, wir haben die vier richtigen gewählt und wie es äh, auch beim letzten Mal, als wir ähm, kooperiert haben, war gab es da noch einen Film, der war Favorit der Studentinnen und Studenten und ähm, der wurde noch obendrauf gelegt und wir sind sehr zufrieden mit der Auswahl und wir freuen uns wirklich auf die Ergebnisse. Jay, wie fühlst du dich nach diesem grandiosen Pitch? Ähm, gut. Danke <lacht> oh wie fühlst du dich? Dankeschön, ja erleichtert auch sehr gut. Ähm, sehr, sehr glücklich, dass es so einstimmig genommen worden ist. Äh, gut, ich bin positiv überrascht von der Reaktion und freue mich, dass mein Projekt genommen wurde. Nee, <lacht> ich habe damit nicht gerechnet, weil während des Pitches war ich sehr wackelig auf wackeligen Beinen Ich habe absolut Bock. Also das ist jetzt das, mein Herzensprojekt für dieses Jahr, was wir noch abschließen werden. Ich werde mein ganzen Fleiß dort reinstecken, denn äh, gerade was soziale Kampagnen angeht, liegen mir seine A deswegen. Ich bin ganz glücklich, wie es jetzt ist. Bist du überrascht worden? Äh, ja, ja doch, überrascht war ich auf jeden Fall. <lacht> Ich freue mich jetzt einfach darauf, dass es losgeht und dass wir diese fünf Spots realisieren werden. Und ich glaube, das wird noch konzeptionell ein langer Weg, den ich dann mit den Regisseuren gehen muss. Ich freue mich total auf die Realisierung von den Sachen. Hörst du Hat uns sehr gefreut, hat uns sehr begeistert, hat uns sehr viel Spaß gemacht.